Was macht das Hippo in meiner Produktbesprechung? Hippos sind große, kräftige, ungeduldige Tiere, die ziemlich viel plattwalzen können. Keiner hat eine Freude daran, wenn die sich durch die Produktbesprechung trampeln und dennoch passiert das mit trauter Regelmäßigkeit in deutschen Firmen. Aber der Reihe nach. Wie wird bei Ihnen ein Produkt definiert? Wie werden die Ansprüche zusammengetragen und diskutiert? Wer trägt zur Lösung bei und wer steht im Weg? Kennen Sie diese Besprechung? Der Einkauf will keinen Teil verändern, weil die alten Verträge so schön ausverhandelt sind und, wenn, dann bitte durch Teile, die billiger sind, die vielleicht bei mehr Lieferanten zu holen sind, bei denen man die Lieferanten gegeneinander antreten lassen kann. Bloß keine Spezialteile, die nur von Einzellieferanten verfügbar sind. Die Techniker haben tolle Ideen, sind aber zu introvertiert, als dass sie zu Wort kämen und gehen unter. Das Marketing will endlich die Cloud und Blockchain haben, damit das alles modern klingt. Ja, auch wenn wir hier nur im Maschinenbau sind. Der Service will fröhlich verschleißende Ersatzteile liefern, aber bitte erst, nachdem die Gewährleistung abgelaufen ist. Oder die Teile sollen länger halten, weil die Kunden gerade schreien. Kommt ein bisschen drauf an, wo das Pendel gerade hinschwingt. Der Vertrieb ist die einzige Gruppe, die Ahnung vom Kunden hat. So die Selbstbeschreibung und die eiligene Wollmilchsau für einen Apfel und ein Ei fordert. Dann wäre man auch in der Lage, die geplanten Stückzahlen abzusetzen. Das Produktmanagement will den Prozess voranbringen und vergisst dabei ganz die eigenen Interessen. Die werden später einfach unabgesprochen in das Lastenheft geschrieben. Alles absurd überzogen? So geht es bei Ihnen nicht? Das wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen. Aber auch wenn ich hier das Bild etwas überzeichnet habe, so bin ich doch sicher, dass das eine oder andere Element auch bei Ihnen für Unfrieden sorgt. Denn so sind wir nun mal. Wir wollen alle unsere Ziele erreichen und in Firmen, denen die Ziele thematisch nach Silo sortiert vergeben werden, knallen die Interessen halt mal aufeinander. Das ist ja sogar meist gewollt, denn wenn die Abteilungen so gegeneinander hetzen, dann reden sie zumindest mal miteinander. Nur leider fragt man sich, ob die ganze Energie, die da in das Interne gegeneinander gesteckt wird, nicht in der Auseinandersetzung mit der Konkurrenz besser aufgehoben wäre. Sie können wahlweise auch die moderne Variante nehmen und auf die Kunden schauen, mir persönlich wäre das lieber, aber viele Firmen stecken noch an der Marktanteilsdenke fest, statt sich mit einem unverwechselbaren Angebot für die Kunden unvergleichlich zu machen. Deswegen hat der Vertrieb ja auch so viel Gewicht, er kennt den Kunden und ist der Anwalt der Kunde in der Firma. So heißt es doch. Nur der Vertrieb hat auch eigene Ziele und die können unter gleichem Banner vorgetragen werden. Und schon sind wir wieder im Silo. Kennen Sie so Meetings, bei denen die Partikularinteressen der Abteilungssilos aufeinander prallen? Das ist typisch. Und es liegt daran, dass jeder seine Ziele verfolgt und das gemeinsame Wohlergehen scheinbar Kompromisse und Nachgeben bei den eigenen Zielen notwendig macht. Also verliert man, wenn alle zusammen gewinnen sollen. Was für eine komische Konstruktion. Sie können hier Abhilfe schaffen, indem Sie unterstützende und sich nicht widersprechende Ziele vergeben. Und auch dann hilft das nur manchmal. Storytime. Es gibt eine ganz tolle Teambuilding-Übung. Der Trainer gibt einer Gruppe von Teilnehmern, einen Stuhl für alle zusammen und eine individuelle Anweisungskarte für jeden. Die Anweisungen sind derart, dass der eine den Stuhl umdrehen soll und der andere soll darauf sitzen. Da der zweite Teilnehmer auch auf einem umgedrehten Stuhl sitzen kann, nur nicht so bequem, widersprechen sich die Aufgaben gar nicht. Sie sind alle gleichzeitig erfüllbar, nur eben nicht auf ganz konventionelle Art. Das ist hier der Witz. Es müssen die Teilnehmer halt kommunizieren. Und je nach Intention des Trainers kann die Kommunikation eingeschränkt werden, sodass entweder der Wortlaut der Anweisung nicht genannt werden darf oder gar nicht geredet werden darf. Wie läuft so eine Übung ab? Nun, meist hat die Gruppe erhebliche Konflikte, bis sich eine Lösung stabilisiert. Die guten Gruppen haben erst Konflikt und dann eine Lösung. Die schlechteren streiten sich nur und erfüllen nicht alle Aufgaben. Meist sind die ruhigeren, nicht ganz so durchsetzungsstarken Mitarbeiter diejenigen, die dann ihre Aufgaben nicht erfüllt haben. Und das wohlgemerkt, obwohl in dieser Übungskünstlichkeit die Aufgaben alle miteinander kompatibel sind. Übertragen Sie das jetzt mal in die reale Welt, vielleicht noch mit Zielen, die nicht ganz konfliktfrei sind und Bonuszahlungen, die an der Zielerreichung hängen, raus. und schon wird das schöne Spiel gespielt. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Nur ist das weder effizient noch zielführend. Es gibt ja meist klare Siege, das sind die, Lauten, die Durchsetzungsstarken, die Extrovertierten und je nach Unternehmenskultur die besser Vernetzten. Bei gemischt-hierarchischen Gremien entscheidet dann auch manchmal die formale Hierarchie und Titel. Ober sticht unter. Das Recht des Lauten als Optimierungsfunktion, da können Sie sich dann schon mal fragen, ob das zu einer Lösung führt, die für Ihre Kunden oder sie selbst optimal ist. Ich glaube da nicht mehr dran. Und manchmal lässt sich der Konflikt nicht beilegen und dann wird nach einem Tiebreaker gesucht dann muss jemand anderes die Frage beantworten und das ist dann meist der Chef. Wenn Konfliktbeteiligte wissen, dass sie den Chef auf ihre Seite bekommen, macht es für sie zudem strategisch sogar Sinn, vorher keine Lösung anzustreben. Das ist dann eine sehr ergiebige Strategie, zumindest wenn man Streit sucht. Kompromisse sind doof, dann muss ich Abstand nehmen von meinen Zielen und für den Kunden ist so etwas nichts Halbes und nichts Ganzes und meist auch nicht das Gelbe vom Ei. Also muss wirklich entschieden werden, die Richtung oder die andere. Und das soll der Chef dann machen. Und die Meinung des Chefs hat einen ganz besonderen Namen. Highest Paid Persons Opinion. Die Meinung des meistbezahlten. Highest Paid Persons Opinion oder Hippo. Das Nilpferd, das alles platttrampelt. Wohlgemerkt, die Meinung ist das Nilpferd und nicht der Chef selber. Denn erst die geäußerte Meinung beendet die Diskussion zugunsten einer persönlichen Einzelmeinung. Der Einzelmeinung der meistbezahlten Person eben. Diese Meinung, wenn sie einmal im Raum steht, lenkt alle weiteren Meinungsäußerungen. Deswegen ist es ja so ein wichtiger Hinweis für Führungskräfte in Besprechung, nicht als erster mit der Meinung herauszurücken. Auch wenn das vielleicht als Einleitung oder als Eisbrecher gedacht ist. Denn der Chef sagt, wir müssen uns unbedingt die Verwendung des Marketingbudgets anschauen und adäquate Mittel für Social Media bereitstellen. Dann ist das nicht der Anfang einer Diskussion. Das ist das Ende. Und deswegen gehört die Meinung des Chefs ja auch an das Ende, nachdem alle ihre Meinung gesagt haben, da sonst die anderen Meinungen keine Chance haben. Also nochmal, Hippo, die Meinung des meistbezahlten droht alles an Ideen oder Meinungen platt zu trampeln, einfach nur dadurch, dass sie als Meinung im Raum steht. Vor allem in Arbeitsumgebungen, in denen keine objektiven Kriterien herangezogen werden können, um die Frage zu entscheiden. Dabei sind die oberen Führungskräfte zwar mit einem guten Überblick ausgestattet, haben aber vielleicht nicht die Detailkenntnis, die Fragen zu entscheiden. Das ließe sich weiter unten in der Hierarchie mit mehr Detailkenntnis vielleicht sogar besser erledigen. Was tun? Nun, erstmal ist die Meinung ja wichtig. Letztlich wird von diesen hohen Führungskräften hier auch die Verantwortung getragen und über sie hinweg sollte tatsächlich nichts entschieden werden. Aber wenn es die Besprechung gibt, ja, dann deswegen, um die Mitarbeiter einzubinden, oder? Bestenfalls sogar hier die Entscheidung zu fällen. Und wenn die vorgesetzten Meinung so eingebracht wird, dass die Mitarbeiter sich nicht mehr trauen oder nicht widersprechen wollen, dann können sie sich auch die Besprechung sparen. Nur, dann werden alle Entscheidungen weiter oben gefällt und diese Entscheider drohen dann zum Flaschenhals zu werden. Also was tun? Wenn die Mitarbeiter gehört werden sollen oder die Entscheidung vorzugsweise fällen sollen, dann müssen die Entscheider, die dominieren, als Letzte sprechen. Nur so haben alle die Chance, etwas beizutragen. Das gilt auch wenn man die Meinung gerne als Eisbrecher oder als Einladung benutzen möchte, nicht die Entscheidung oder Ergebnisse vorwegnehmen. Zweitens, es ist wirksam und richtig, die Situation als eine Coaching-Gelegenheit wahrzunehmen. Wenn die hohe Führungskraft widerspricht, darf sie das in einer Art und Weise tun, aus der die Mannschaft lernen kann. So werden die Entscheidungen in der Zukunft besser und im Sinne der Führungskraft gefällt. Drittens, und das Vorgehen mit dem meisten Hebel ist es, Regeln und Ziele vorzugeben, die das Gesamte im Blick haben und nicht die Partikularinteressen der Silos widerspiegeln. Also nicht, der Einkauf ist für die Einkaufskosten verantwortlich, sondern alle sind es. Dafür ist der Einkauf auch mitverantwortlich für eine günstige Konstruktion. Dazu können Sie zum Beispiel beitragen, indem Sie das Feedback der Lieferanten zur Fertigung zurückspielen in die Konstruktion. Bei der Frage, was denn das Gesamte ist, habe ich zwei Antworten. Einmal ist es das Wohl der eigenen Firma und zweitens die Wirtschaftlichkeit für den Kunden. Das klingt erstmal gegensätzlich, lässt sich aber zusammenbringen. Betrachten wir die Erlössituation des Kunden, also was er mit dem Betrieb unseres Produktes verdient und dazu unsere Kostensituation, also was es uns kostet, das Produkt zu fertigen. Die sich daraus ergebende Differenz, Einnahmen des Kunden und unsere Kosten, enthält zwei Margen, die des Kunden und unsere. Das ist jetzt eine Frage von Verhandlungen und Konkurrenzsituation, wie sich der Kuchen verteilen lässt. Aber klar ist auch, Geld, das nicht vorher verdient worden ist, kann nicht verteilt werden. Insofern sind alle Kosteneinsparungen und alle Gewinnsteigerungen gleichermaßen positiv. Jetzt ist es so, dass eine Verbesserung der Einnahmenseite für den Kunden diesem eine bessere Wirtschaftlichkeit bringen könnte. Unser Angebot ist jetzt also besser als vorher, und auch besser als die Konkurrenz, wir können diesen Vorteil durch Preissteigerung wieder teilweise oder ganz abschöpfen. Der Business Case des Kunden ergibt sich dann aus der Wirtschaftlichkeit seiner nächstbesten Lösung, seines alternativen Angebotes. Und unsere Priorisierung ergibt sich wieder nach unseren eigenen Wirtschaftlichkeitskriterien und damit vorzugsweise nach COD3, Cost of Delay Divided by Duration. Es gab da mal eine eigenständige Folge zu. Der riesengroße Vorteil an einem so objektivierten Maßstab für die Entscheidung jeglicher Art ist, dass dadurch geklärt ist, wie die Entscheidung zu fällen ist. Die Daten kommen sowieso aus der Mannschaft. Die Entscheidungskriterien sind klar, also hier COD3. Also kann die Entscheidung direkt gefällt werden. So lassen sich Konflikte zwischen Abteilungssilos vermitteln und ausräumen. Besser noch, kommen sie so gar nicht auf, weil die Wirtschaftlichkeitsziele für alle die gleichen sind. Sie also alle an einem Strang ziehen. Und... Dadurch, dass die Entscheidung nun sofort gefällt werden kann, wird auch die Zeit gespart für die Diskussionen und Entscheidungsrunden. Diese Zeit kommt den Projekten zugute, die früher fertig werden können und dadurch den Cost of Delay als Vorteil einfahren können. Das Problem ist nicht, dass die unterschiedlichen Hierarchiestufen mit unterschiedlichem Hintergrund und Wissenstand andere Entscheidungen fällen. Das Thema ist, wie die Entscheidungen möglichst effizient gefällt werden. Effizient heißt an der Stelle mit wenig Arbeitsaufwand, aber auch mit wenig Zeitaufwand für die Projektlaufzeit. Dazu müssen die Mitarbeiter wissen, wie die Führungskräfte entscheiden würden. Das geht über einen Coaching-Ansatz. Besser noch geht es darüber, dass die Kriterien objektiviert und dokumentiert werden. Mein favorisierter Ansatz ist hier COD3. Wenn Sie nicht dokumentieren, wie Sie die Entscheidung gefällt haben wollen, dann werden Sie mehr Entscheidungen widersprechen. Und wenn Sie bei diesem Widerspruch keinen Coaching-Ansatz fahren, der darauf abzielt, die Qualität der Entscheidung zu stärken, dann werden Sie viele Entscheidungen fällen müssen, die eigentlich jemand anderes hätte entscheiden sollen und Sie verlieren dadurch Zeit und Geld. Das war mal eine kürzere Episode zur Frage, wer Entscheidung fällt und was passiert, wenn Sie diesen Prozess nicht bewusst gestalten. Ich würde gerne mehr in den Austausch gehen und möchte Sie einladen, sich in die E-Mail-Liste einzutragen. Hier habe ich auch einen Termin für ein Hörertreffen veröffentlicht,